Ich begrüße euch heute zum neuen Video. Ich zeige euch heute einen Diablo-Trick. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Ihr braucht dazu natürlich einmal das Video, ähm, wie man Diablo antreibt und wie das Diablo-Spiel überhaupt funktioniert. Ich werde die euch recht, rechts oben und links oben verlinken. Und wenn man das kann, dann kann man mit diesem Trick, Trick weitermachen. Ihr müsst das Diablo natürlich zuerst mal angetrieben haben. Da sollte eine gewisse Geschwindigkeit vorhanden sein. Dann ist es auch wichtig, dass keine Schleife drin ist. Also Schleife muss raus. Und den der ganzen Trick fand, sieht es folgendermaßen aus. Wie funktioniert das Ganze? Also zuerst müsst ihr natürlich das Diablo antreiben. Und dann müsst ihr, wenn ihr Rechtshänder seid, würde ich euch mit der rechten Hand, als Linkshänder mit der linken Hand. Also wie gesagt, als Rechtshänder nehmt ihr die, den rechten Schluck und dann geht er mit dem rechten Stock hier in die Schnur vom linken Stock rein und wenn ihr hier reingeht, müsst ihr schon mit dem Sprung reingehen und dann auch ein bisschen mit dem linken Stab die ganze Schnur mit dem Diabolo ein bisschen nach links anschieben so reindrücken und dann rüber katapultieren und so sieht es dann aus und dann einfach wieder raus, also einfach das Diablo wieder in den, in den, im Uhrzeigersinn nach. hier reingegangen sein, beim rechten Start in die Schnur und auch beim linken, linken Start, das Diablo nach rechts katapultiert hat, also gegen den Uhrzeigersinn, dann, müsste das Ganze natürlich auch noch auffangen, auf der Schnur. Das heißt, reingehen und dann hier auf der Schnur auffangen. Das ist eigentlich der schwierigste Part, würde ich mal behaupten. Ich werde das Ganze jetzt mit meiner Zeitlupe anlegen. Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne eine positive Bewertung. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen für neue Videos habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dann, ciao.